2010 fand in St. Gallen etwas Spektakuläres statt. Alle Bürgerinnen und Bürger erhielten von der Stadt St. Gallen einen 50 Franken Gutschein. Geschenkt als sogenannte Bürgerdividende. International wird viel über die direkte Auszahlung von neuem Geld an die Bürgerinnen und Bürger diskutiert. St. Gallen hat es vorgemacht. Eine treibende Kraft für die Bürgerdividende war Reinhold Haringer, ehemaliger Finanzverwalter von St. Gallen. Als er in Ruhestand ging, schrieb das St. Galler Tagblatt Der Vater der Gutscheine geht. Wir waren an seinem letzten Arbeitstag im Rathaus dabei. Mein Name ist Reinhold Haringer. Ich habe früher noch mal Volkswirtschaft studiert, bin dann noch 20 Jahren Leiter vom Finanzamt von Staatsan St. Galaxy und seit fünf Jahren bin ich pensioniert und da engagiere mich jetzt für Folge Initiative. Ja, und dann möchte ich dir noch erzählen von der Gutscheinaktion, die wir vor zwei Jahren durchgeführt haben. Ja, da das habe sind die mal, letzten. Ja, aber noch gehört, genau. genau. das sind noch die letzten Exemplare, die natürlich nicht mehr gültig sind. Mhm. Aber damals haben wir im Herbst 2009... haben wir allen Mitbürgern der Stadt St. Gallen oder allen Bewohnern der Stadt St. Gallen einen 50-Franken-Gutschein äh, zugestellt mit ja. der Post. Mhm. Das waren insgesamt etwa 3,5 Millionen und die wurden dann auch zu 99 Prozent wieder eingelöst bei den Geschäften hier in der Stadt. Da haben praktisch alle Geschäfte mitgemacht, ja. Mikro, Go, mhm. alle das Gewerbe. Die waren begeistert davon und die Leute größtenteils auch. Die Grundidee dieser Gutscheinaktion bestand ja darin, die Leute am guten Ergebnis der städtischen Finanzen zu beteiligen und ihnen einen Teil des Geldes wieder zurückzugeben. Aber nicht in Form einer Steuerfußsenkung, weil das einerseits dauerhaft hätte sein müssen genau. und weil andererseits davon nicht, die, die nicht alle Leute gleich profitiert hätten. Mhm. Hier profitieren alle davon, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Ja. Das heißt, die ärmeren schichten profitieren natürlich relativ gesehen mehr mhm. als die Reichen. Aber das ist natürlich gewollt gewesen das war die und die Absicht war eben auch diese Kaufkraft zu binden auf die Stadt St. Gallen. Das heißt, man konnte diese Gutscheine nur hier in der Stadt St. Gallen einlösen und das hat auch funktioniert. Da war der Grundgedanke, gewesen, die Beteiligung von Bürger am guten Erfolg. Und die andere Überlegung war natürlich, gewesen, wir stehen auf dem Höhepunkt der Krise gewesen, und wir Angst, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, ob das ganze System zusammenfällt und haben wir wollten ein Zeichen setzen, und den Bürger und die Bürgerin Mut machen und sagen, setzen alle, gibt da ja etwas zurück, das wieder in Umlauf bringen und da damit die Wirtschaft ein bisschen belebt. Natürlich einen Hufe Überzeugungskraft braucht, weil das war etwas sehr Uswegwöhnliches die gute Aktion und da musste wir zuerst den Stadtrat überzeugen. Und ins Parlament. und Gerade im Parlament war es relativ ein knappen Entscheid, dass das überhaupt standgekommen ist. Es ist so vor sich dass wir die Gucci zuerst drucken sicherheitsmäßig sicherheitsmässig gut ausstatten, damit wir es nicht einfacher fotokopieren können. Dann haben wir die in alle Haushalte verschickt. Immer, in jedem GUW so viel wie die Personen, die im Haushalt gelebt haben. Das war logistisch und datenverarbeitungsmässig eine Herausforderung. Gewesen. Dann hat man das mit der Post verschickt an ein Datum, das man möglichst lange geheim gehalten hat. Und dann konnten die Leute mit den Läden der Stadt St. Gallen posten. Praktisch alle Läden und Restaurants haben das angenommen. Die Restaurants und die Läden haben das wiederum in einer Bank abgeben und haben dafür eine Gutschrift in Franken bekommen. Und die Bank hat ihm das Geld der Stadt darüber und wir haben ihnen das zurückgezahlt. Mein Name ist Ralf Bleuer. Ich bin Geschäftsführer der Firma Markwalder hier am Bahnhofplatz in St. Gallen. Wir sind das Bürofachgeschäft seit 1898. Also vermutlich eher eines der älteren Geschäfte in der Stadt St. Gallen. Und ich bin seit 38 Jahren in der Firma. habe hier schon die Lehre gemacht. Und seit 2005 bin ich Geschäftsführer. Ja, also die Aktion ist natürlich sehr, sehr gut angekommen. Ich, meine, ich denke, die Bevölkerung grundsätzlich hat sich sehr gefreut über den Obolus, dass die Stadt sich entschlossen hat, äh, in Form von einem Gutschein. auch jedem Einwohner in der Stadt äh, einen guten Rechnungsabschluss, etwas davon zurückzugeben. Und äh, ist natürlich, ich als Geschäftsführer hatte natürlich besonders Freude, gehabt, dass der Gutschei natürlich speziell in der Stadt gar nicht zum Einlösen gewesen und auch unsere Firma hat entsprechend äh, profitiert. Mein Name ist Josef Huber. Ich bin damals, als wir die Aktion in St. Gallen geführt haben, Geschäftsführer von Cob City, ein bekannten Warenhaus hier in St. Gallen und noch Präsident der city vereinigung also der Vereinigung des Detailhandels in St. Gallen. Ich habe das sehr eine sehr gute Idee gefunden, aus meiner Sicht. Einerseits als Geschäftsführer eines Warenhauses hier in St. Gallen, aber auch als Präsident der city vereinigung also eine Vereinigung, wo alle Detailhändler äh, verbunden sind. Damals hatte der Detailhandel einen relativ starken Gegenwind gehabt. Es war eher ein Geschäft. Und dann war man natürlich äh, froh um eine Aktion. Wir haben die Umsätze mit, den, mit diesen Gutscheinen täglich abgerechnet und erfasst. Und haben festgestellt, dass vor allem in den ersten zwei, drei Wochen also schon eine Umsatzsteigerung feststellbar war. Ob das Umsatz gewesen wäre, oder später vielleicht auch wäre, ist nicht feststellbar. Aber wir haben doch erfreuliche Umsätze gemacht mit diesen Gutscheinen. Also die Mitglieder der Vereinigung haben eigentlich mehrheitlich sehr positiv reagiert, haben das also als gute Idee empfunden. Auch, dass man mal etwas Retour von der Stadt und Das ist ja nun mal positiv aufgenommen worden von vielen Leuten. Es war zusätzlich das Geld, das sie ausgeben konnten. Es hat natürlich auch damals schon unterschiedliche Meinungen von der politischen Seite gegeben. Also zum Teil hat es auch Gegner gesagt, dass der mit dem Schleier die Steuern ein bisschen gesenkt hat. So. Aber der Handel sicher würde so etwas um, Glaube wieder positiv gegenüberstehen. So ist natürlich mit dieser befristeten Zeit, die man die Gutscheine einlösen musste, ist das wirklich Geld, das in den Handel geflossen ist, innerhalb von einem Jahr eigentlich. Und das ist ja das Positive Man konnte das nicht sparen oder irgendwo zu Geld umwandeln, sondern man musste das ausgehen, die ausgehen Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Positive diesen Aktionen, so wie man sie umgesetzt hat. Da besteht ein Zusammenhang, in dem auch in der Vollgeldinitiative die Überlegung enthalten ist, dass die Nationalbank jedem Bürger oder jedem Einwohner der Schweiz Geld direkt überweisen. Können. Also wir schenken dem Bürger sozusagen Geld, und wenn mehr als Gucci haben, und nur in der Stadt einlösbar sie sind, da würde den dann ausgeweitet eben auf die schweizerische Ebene, wo die Nationalbank alle Bürger eine Bürgerdividende ausrichtet sozusagen und dass Bürger auf die Art und Weise Geld überkommen, das ohne Schuld auf die Welt ist. Und da sind wir im Zusammenhang, dass man einfach einem Bürger schuldfrei Geld übergibt oder überlässt. Aber wir wissen, dass die Gutsche praktisch vollständig eingelöst worden sind. Wir haben Stimmen aus dem Gewerbe, die gesagt haben, das hätte ihnen etwas gebraucht. Die Leute hatten wirklich mehr Kaufkraft in einem kurzen Moment. In dem Sinne glaube ich, dass das, ein sinnvoller Ansatz war. Es hat natürlich am Anfang Widerstand gegeben. Äh, oder auch Fragen wie macht man es genau, bringt das wirklich etwas, Würde man nicht noch mehr Schulden abbauen, das sind verschiedenste Argumente sind und am schluss hat sich auch der Staat dazu entschlossen das im Parlament vorzulegen. und das Parlament hat dann auch noch eine längere Diskussion dem zugestimmt. Musik In der Schweiz wird eine Bürgerdividende durch die Vollgeldinitiative in die öffentliche Diskussion gebracht. Die Schweizerische Nationalbank soll neu geschaffenes Geld direkt an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen können. Einige hundert Franken pro Kopf und Jahr könnten es sein. Einen Anspruch darauf gibt es aber nicht.